Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema sind die Ordinalzahlen. Ordinalzahlen beantworten die Frage, wie vielte. Zum Beispiel: Erste. Schreibt man so 1 plus Punkt. Erste. Zweite. Dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und zehnte. Also du kannst jetzt schon mal sehen, dass wir haben die Zahl und dann Punkt danach. Gehen wir weiter. Elf mit dem Punkt lässt man elfte. Dann kommt 12., 13., 14., 15. Jetzt versuche mal vielleicht das selbst zu schreiben. 16., 17., 18. und 19. Und jetzt passt mal auf. 20 mit dem Punkt sagt man 20. Dann 21. oder 22. und so weiter. Dann 30., 31. oder 32. Das gilt auch danach für 40., 50. 60, 70, 80. und 90.. Und dann für 100 können wir ein in Klammern haben, dann 100, 102 oder 999. Mit dem 1000 können wir wieder ein in Klammern haben, also Tausendste oder dann 1000 erste oder ein zweite. Dann können wir Zehntausende haben oder zum Beispiel ein in Klammer Hunderttausende. Hoffentlich war das ganz hilfreich für dich und dann bitte Abo und Like-Button But anklicken, Kommentar schreiben und bis nächstes Mal.